in Flammen steht. Ich brenne für den Frieden in dir und schenke dem Gott des Himmels weh. Die Kraft, sie wächst von Tag und Stunde. Die Liebe ist für göttliche Bestimmungskunde. Ich bin ein Teil von und bring für uns die Liebe in die Welt die gelaufe, tanze Singe damit die Liebe in die schwinge Und reicht euch die Hände, fühlt die Krise. Kann's in deinen Augen sehen. Wir sind im Licht und auch vollkommen. Du hast den Ruf der Seele längst vernommen. Wir sind frei und unbegrenzt, die Manipulation uns nicht mehr. Das Göttliche lebt in dir, unsere Selbstermächtigung fein wir. Ich befreie mich von jeglicher Negativität, weil ich habe Tanze, singe damit die Liebe in die schwinge und reicht euch die Hände, fühlt die Kraft die alle Materie hier erschafft du bist das göttliche Souverän ich kann's in deinen Augen sehen die Gelaufe tanze